Herzlich willkommen zum Frag Marbacher Freitag oder auch Fragenfreitag. Ich habe euch gebeten diese Woche, dass ihr mir auf Facebook ein paar Fragen stellt oder Instagram oder wo auch immer ihr mich erreicht habt und es sind einige gekommen und wie ihr seht, das Wetter ist etwas windig, aber genial. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe raus und zeige euch auch ein bisschen was. Von der Stadt. Wer weiß wo ich bin? In die Kommentare bitte. Zu gewinnen gibt es ähm, eine Gratulation im nächsten Video von mir. Für denjenigen der es als erster richtig reinschreibt. So und jetzt kommen eure Fragen. Na, Wache, TV. Also ich möchte beginnen mit ein paar allgemeinen Infos zu mir. Ich bin 38, äh, lebe in Wien und bin Selbstständig. Ich bin Social Media Berater, das heißt ich mache mich wichtig auf Facebook, Twitter und Co. und versuche das auch Menschen, die mich dafür bezahlen wollen, beizubringen und sie dabei zu unterstützen, ihre Anliegen auf Facebook, Twitter, Youtube und was weiß ich noch alles an den Mann und die Frau zu bringen. Außerdem mache ich Videos, nicht nur hier auf Youtube, sondern auch für Kunden und ich moderiere, neben der Sendung, ohne Barrieren, auch noch Events und Veranstaltungen. Events und Veranstaltungen. Ist ja eigentlich dasselbe, gell? Immer diese Verdenklichung. Okay, gut, das soweit zu mir. Wenn ihr noch Fragen habt, persönlich könnt ihr sie auch hier reinstellen, wir kommen dann im nächsten frag Marbacher video vor. Und jetzt zu den aktuell mir eingesendeten Fragen. Robert Lender. Ein sehr netter Kerl. Der einzige Mann, der mit einer blauen Kappe am Kopf fast so gut aussieht, wie ich mit meiner schwarzen. Lieber Robert, der Robert fragt mich, danke für die Frage, Was macht dir am Filmen am meisten Spaß? Oder Freude? Ähm, was macht mir am Filmen am meisten Freude? Ich weiß gar nicht, eigentlich Filmen ist ja mehr als nur das, was ich jetzt hier gerade mache, vor die Kamera stellen und irgendwas quatschen. Äh, Filmen ist ja alles dahinter auch noch. Dass sie einen Computerspielen schneiden, sich dann in stundenlanger Arbeit verzetteln in Kleinigkeiten, damit das Video super gut aussieht, in der Hoffnung, dass es Unmengen Menschen anschauen. Was macht mir Freude dabei? Nicht die viele Arbeit, garantiert nicht, äh, nicht das viele Geld, das man in Equipment stecken könnte, wenn man es hätte, äh, was mir Freude macht ist, wenn Leute wirklich die Videos anschauen, sie teilen und Kommentare abgeben und äh, Likes, weil das zeigt mir, dass das was ich mache, nicht nur für mich irgendeinen Sinn macht, sondern auch für andere interessant ist. Ich glaube, das macht mir am meisten Freude dabei. Ich hoffe, das war eine gute Antwort. Ähm, eine weitere Frage von Robert. Welcher Ort müsste am dringendsten barrierefrei werden? Am dringendsten müsste immer der Ort barrierefrei sein, an dem ich gerade bin, der nicht barrierefrei ist. Ähm, generell gesehen wäre es cool, wenn das wenn der Entertainment-Bereich der Gesellschaft barrierefreier wäre. Sprich ähm, Lokale, Restaurants und Veranstaltungslocations. Weil, äh, jeder kennt das, ihr seid sicherlich auch bei Vereinen dabei, wie Musikverein oder Gesangsverein, oder ihr, halt, oder ihr seid in werdende Vätergruppen auf Facebook oder sonst wo, oder vielleicht ehemalige Hypo-Mitarbeiter. Ja? die sich gerne einmal im Monat treffen möchten, um sich auszutauschen. Und diese Gruppen, die ja nicht nur online stattfinden, sondern auch offline sich treffen wollen, um sich auszutauschen. Ähm, ich bin auch in solchen Gruppen. weil Meine sind Schwerpunkt Social Media. Und wenn ich mich dann mit diesen Social Media Experten äh, treffen möchte, dann ist es immer das Schwierigste, weil ich derjenige bin, der sagen muss, das ist nicht barrierefrei, das Lokal. Sorry, da gibt es kein Klo. Sorry, da sind Stufen. Und es ist immer ziemlich mühsam, weil das sind dann 15, 20 Leute. Und die mal alle auf einen Termin zu koordinieren, ist schon schwierig. Und dann auch noch äh, in Locations, die irgendwie cool sind, und, und interessant und die neu sind. Und ich bin immer der Spielverderber. Deswegen wäre es cool, wenn solche Lokale und so mehr barrierefrei, oder öfter barrierefrei, sein würden. Gut. Nächste Frage. Reinhard Hofer. Der fragt mich, der hat zu einem Foto kommentiert, und fragt mich, lernst du gerne deinen Text auswendig? Ähm, ich lerne kaum auswendig, beziehungsweise ist es schwierig zu sagen, mein Bröll-Video. Lieber Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Das äh, sieht aus, als ob ich es äh, gelernt habe. Erwin? Hatte, wortwörtlich. Martin. Ist aber nicht so. Wenn ich ein Video mache, das mir irgendwie brutal in den, unter den Fingernägeln brennt, dann ist es so, dass es ein Prozess von ein, zwei Tagen, in denen ich äh, immer wieder im Kopf durchspiele, was ich sage was für ein Gesichtsausdruck, welche Emotionen, und dann bin ich wesentlich vorbereiteter und das ist dann ganz knackig das Ganze. Ähm ich liege dann bis in die Morgengrauen im Bett und wiederhole alles, was ich sagen möchte. Immer und immer wieder. Und feile am Text. Ungefähr so wie die Aria Stark immer die Leute wiederholt, die sie umbringen möchte. Bevor sie einschläft. Genauso mache ich das, äh, wenn es mir um Text geht. Also ich schreibe die Texte selten auf, ich beginne langsam damit ähm, und ich lerne nicht wortwörtlich auswendig. Ich habe so meine Ankerpunkte, wo sich äh, eine Wendung ergeben soll und die merke ich mir und dann handle ich mich so von Textbaustein zu Textbaustein. Ich hoffe das ist eine Antwort, die für dich okay ist. So, da Reinhard. Hofer hat mir noch einmal gestellt, wenn du Erwin P. treffen könntest, welchen Rat würdest du ihm geben? Und würde sich dieser Rat fundamental von jenem unterscheiden, den du Michael H. geben würdest? Tja, für alle, die es nicht wissen, Erwin P., ich glaube damit meint er Erwin Pröll. und Michael H. ist natürlich unser Happy Michi in Wien. Oberzampernung. Ähm, wenn ich Erwin Bröll treffen würde, dann würde ich noch meinen Job anhauen. In irgendeiner beratenden Form. Und ich würde versuchen, so eng wie möglich an ihm dran zu bleiben. Weil er ist zwar alt und vielleicht manchmal schon ein bisschen wuschig im Kopf. Was für eine Person in seinem Alter absolut okay ist, aber er weiß schon, er ist schon noch wer, man lernt, glaube ich, sehr, sehr viel von ihm und man lernt viele Leute kennen. Ich glaube, also, wenn ich ihn treffen würde, würde ich ihm einen Job anhaben und wenn er schlau ist, würde man geben oder wenn er gute Berater hat und ich würde versuchen, so viel wie möglich daraus mitzunehmen. Und natürlich, wenn er wieder solche Schnitzer angeht, würde ich ihm raten, es besser zu machen. Oder anders. Nicht besser, anders. Bei Michi Häupe wäre es glaube ich nicht anders. Ich würde auch versuchen, irgendwo äh, ja, einzuhaken und mitzuarbeiten. Weil es sind einfach große Männer. Da kann man sagen, was man will. Egal wie man Politisch damit steht. Sie sind wichtig in diesem Land. Und... Da bin ich Opportunist, Opportunist, glaube ich. Einfach schauen, was das Beste ist für mich und rausholen, was geht. Schlicht und ergreifend. So. Dann haben wir den Dominik Appel. Äh, seine Frage wäre, äh, ob du oft darüber nachdenkst, wie das Leben ohne Rollstuhl ist, beziehungsweise das Gefühl hast, dass, du etwas, dass dir etwas entgeht. Ähm, ich weiß, viele Menschen, äh, wenn sie einen Rollifahrer sehen, denken sich, oh Mann, der ist so arm, und der wird sicher die ganze Zeit darüber nachdenken, wie es wäre, nicht im Rolli zu sitzen. Ich muss gestehen, lieber Dominik, ich weiß gar nicht, wie es ist, nicht im Rolli zu sitzen. Er überlegt bei der Frage lange und ich glaube es ist, am ehesten kommt es hin, wenn du dir vorstellen würdest, dass du morgen auf einer Kolonie am Mond leben könntest. Oder müsstest. Das heißt, zackpackt, du wirst eingepackt, in einen Raumanzug reingesteckt, mit einer Rakete hochgeschossen und von jetzt aus sofort verändert sich der ganze System, in dem du lebst die ganze Physik in deinem Leben verändern. Dein Gehen, dein Bewegen, dein, dein, dein Alles. ja, Du würdest am Mond leben. Das ist was, was man sich vielleicht durch Science Fiction Dinger vorstellen kann, aber es ist definitiv ganz anders. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, gehen zu können. Weil ich war nie annähernd daran. Und ich habe auch ein großes Bedürfnis, gehen zu können. Muss ich gestehen. Weil, das was ich als Rollifahrer nicht machen kann, was ihr als Gehende machen könnt, das ist ja alles nur für mich deswegen nicht möglich, weil die Verantwortlichen es nicht möglich machen. Dass sie weiß nicht Stiegen einbauen, oder keine Lifte, oder keine Rampen, oder die Türen zu schmal sind. Das ist ja nicht meine Schuld. Und es hat nichts mit Gehen zu tun. Es hat nur mit der Ausstattung, der Welt zu tun. Und deswegen habe ich kein Problem damit, dass ich im Rolli sitze und ich wünsche mir nicht gehen zu können. Ich wäre ab und zu gerne ein bisschen größer. Aber selbst da kann ich nicht sagen, ob sich mein Leben fundamental ändern würde, wenn ich größer wäre. Ich hoffe, die Frage, äh, die Antwort ergibt irgendwie einen Sinn für dich. Ah, gut. Dann haben wir noch jetzt probieren wir das mal schön auszusprechen, immerhin hatte ich ein paar Jahre sich hm. Rafi et la Chocolaterie. Diese gute Frau stellt mir eine Frage, deine verrückteste Fantasie, die du ja eigentlich niemals im Internet veröffentlichen würdest. Tja. Wenn ich jetzt die verrückteste Fantasie, hier preisgeben würde, würde ich sie im Internet veröffentlichen. Und das habe ich ja nicht vor. Äh, außerdem muss ich gestehen, ich glaube, egal was ich Fantasien hätte, ich habe kein Problem damit sie mitzuteilen. Und sie loszulassen, rauszulassen. Und damit, und sobald ich bereit bin, es jemandem zu erzählen, dann glaube ich habe ich auch kein Problem damit, es im Internet preiszugeben. Ist jetzt eine unspektakuläre Antwort, ich weiß. Aber ich bin fantasielos. <lacht> ja, äh, das war's für Frag Marbacher. Ich hoffe, es wurden einige Fragen unbeantwortet gelassen. Äh, Wurden beantwortet. Haha. Ha. wetz, wetz. Ähm, ja, das war's für euch, äh, für mich. Ich schaue das jetzt noch Sonnencreme erwische, denn es ist Summer, Baby. Und es ist wunderschön. Dieses Wochenende wird hoffentlich hammer geil, was das Wetter betrifft. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Wenn ihr noch Fragen habt an mich, in die Kommentare. Es gibt wieder einen. Es gibt wieder ein Frag-Mabacher-Video, ganz bestimmt. Äh, das war's für heute. Schönes Wochenende, habt es fein. Und vergesst nicht, Montag ist wieder Montagswitz. Also, abonniert meinen Kanal, teilt dieses Video, gebt mir ein Like und äh, ja, ein Säumchen hoch und schön. Bis dann, schönes Wochenende, ciao.